Schauen uns erstmal ein mit unserem Jäger, gucken wir rauskommen. German Re Media Retreat, vielen Dank für einen Retreat von meinem Stream. Mal ob wir dafür auch Zuschauer kriegen. Nichtsdestotrotz. Die einzige Mission, die ich noch offen habe derzeit, außer natürlich Schmelztiegel, ist die Schlacht hier auf Jo. Da müssen wir hin. Mission namens Raserei. Wir sollen den Kriegsballgeist benutzen um die Allmacht aufzuhalten. Hier oben wäre noch eine Mission seltene Ausrüstung als Prämie aber erstmal gehen wir. Äh, ja. Ich war schon da Zeit ist nicht so lange. Dafür sieht man so abwechselnd mal den Flug über den Planeten jetzt ein wunderschöner Wüstenplaneten nicht, also wunderschön ist relativ natürlich, aber dafür ist mein Schiff umso schöner irgendwie haben alle Planeten hier eine recht dichte Atmosphäre so von der dichten Atmosphäre sieht man für hier nichts hier ist so ein halber Mond Bewegt. hier muss dahinter fahren wir doch einfach mal los hier auf dem Weg Überall so ein paar Abzeichen von der Kabale Landschaft ist dunkel, grau, braun, grün, beige, wie auch immer die Farben heißen. Wir düsen jetzt einfach mal zu unserem Ziel. Ich, da oben ist schon so eine kabale Station. Wird direkt beschossen, wie ich höre. Aber da ist ja noch eine andere. So unten. Kleider mal weg. Pieps es direkt deutlich, hilf Ikora den Krieg. Also Mission die rote Schlacht, Raserei, hilf Ikora den Kriegsgeist auf Jo zu benutzen, um mehr über die Allmacht zu erfahren und um das Blatt in diesem Krieg zu wenden. Dann starten wir die Mission noch einfach mal. Zack! Und eine Cutscene oder wie immer ja, natürlich kommt ein Ladebildschirm, wann kommt auf das wohl kein Ladebildschirm? Vermutlich. Ich habe die Mission schon mal angefangen. Ich werde jetzt wohl direkt rein teleportiert. Man hatte hier so ein bisschen rumgekämpft und soll jetzt hier diesen Bohrer starten, weil der klemmt. Dass ich die Mission nicht mehr von ganz vorne starte. Es ist unfassbar, dass diese myopischen rotlegion ignoranten nicht realisiert haben, dass sie direkt in die Kriegsgeistkammer bohren. Jeden Tag wird es seltsamer. Unfassbar und natürlich auch jeden Tag seltsamer. Ich stelle einen Anstieg von parakausaler Energie fest. Die sterilen Neutrinopartikel haben sich verfünffacht. Will meinen, Vorsicht vor den Besessenen. Du brauchst einen Übersetzer, Escher. Eben braucht er wirklich, aber Neutrale, Neutrino Artikel ist doch super. Gegner. Einmal eine Granate hin, Bom! war ein Gegner. Aber hier sind sicher noch wesentlich mehr, ja, da unten waren noch welche. Einer weniger. Noch einer weniger. Ich hasse übrigens diese... Wobbel die Wobble. Wobble die Wobble, das ist äh, schon ziemlich nervig. Was ich seit der Erde auch nicht mehr mache, ist solche Sachen suchen hier, die man Rasenglas äh, heißt, das hier sammeln kann. Darf, dann gehe ich da halt auch nicht hin. Wobble die Wobble, ah, untersuchen. Was sagst du mir dazu, mein schöner Geist? Sich an, als würde da drin etwas flüstern. Immer ja, den Scheiß höre ich auch. Wobbel die Wobbel. Hört sich an, als würde da drin irgendwas flüstern. Ja, das höre ich auch. Dieses statische nervige Rauschen. Da schneiden Gegner zu kommen. Was ich aber langsam echt mal brauchen könnte, wäre Munition dann kriegt man auch hier sehe ich schon wieder ja, zack da hinten ist ein Gegner er hat irgendwohin gecharged da war dieser laserstrahl Schilddüby weg direkt was fallen lassen wir nicht relativ wenig Gegner in dieser Mission im also, ersten Teil waren es mehr, hier sind es weniger. Hier sind so Untersuchen, Wobbel die Wobbel, yep. Ja, untersuchen wir das mal. Und laufen direkt weiter. da kommt ja eh nach. Sehr viele Aszendentensphäre-Messungen hier. Das könnte tatsächlich noch eins dieser seltsamen Portale sein. Die Besessenen sind merkwürdig. Boah, du bist auch merkwürdig. Da sagt ein äh Dinger Geist, deine KI ist, dass die besessen merkwürdig sind. Weltklasse. Der Einstieg eingeschränkt. Hier bin ich auch schon mal gestorben. Bom. Bei Gegner. Halbwegs gesichert. Mit Karten zur unterwegs. Und gleich wieder einer Karten Schutz unterwegs. vielleicht auch mal. Oh, ich kann mich ja verstecken. Das ist... Ich glaube, es schickt eine Nachricht zurück in die Aszendentensphäre. Aber an wen ist sie gerichtet? Gute Arbeit. Finden wir den Override. Override. Das ist schon mal super. Ein bisschen mehr Munition. Wir haben hier in dieser Mission aber echt recht. Wieder geschrien und da ist er schon wieder. Sehr schön. Und hier ist die Bohrersteuerung, der Override. Damn. Ich glaube, der Bohrer läuft. Gut, kehrt zurück zur Bohrstelle und geht in die Kriegsgeistkammer. Ich kann es kaum erwarten, wo planen, plan, die Allmacht anzugreifen, zu diskreditieren. Schon ein bisschen geschwollen aus. Ich hoffe, ich kann hier einfach weiter. Ja, da geht der Fall hin. Runterspringen. Oh, das war mal wieder dumm. Und wieder eine offene Kammer, das heißt, hier kommen wieder Gegner. Nicht geschafft, etwas zu töten. Das ist eine Hexe. die ganzen gegner hier spawnt oh. das ist ja immer wieder ein guter schlag ins gesicht besser ist nichts spruch war jetzt schlecht aber macht ja nichts weiter geht's ab zu U, das ist ein gegner von hinten Sag, noch mehr gegner und da drüben ist noch ein gegner heißt aber wenn da einen schießt dann schießen aber hier zurück war die wächst Schild hier, ja. sagt. Was auch immer die wächst hier so dreien. So, wo ist hier? Moment, da bin ich ja. Weiter geht's wieder zur Borkammer Also, was genau ist ein Kriegsgeist? Eine Art künstlicher Intelligenz, um die Menschheit gegen das Unbekannte zu verteidigen. So jetzt wissen wir es künstliche Intelligenz gegen oh. den Narbe wow, der Bohrer ist an was? Heb ihn an bevor er durch die Kriegsgeistkammer einstürzt! Ah, ich wusste doch, ich höre Gegner. Telefonieren mir echt... Telefonieren mich von meinem nach zu viel Da Falsche Richtung. Gut. Die finde ich jetzt tatsächlich ziemlich nervig. Wird würde auf solche Entfernung beschießen. nimmt natürlich auch mit der entfernung ab zu geben weil bisschen Munition rumliegen das ist schon mal schön ja. wenn da ein bisschen mehr sind dann treffe ich natürlich auch wesentlich besser In die Endlich! Lass uns den Kriegsgeist finden. Die ganzen Gegner zerlegt haben. Hexe töten. Hexe spawnen, immer so viele neue Gegner. einzig gut an den besessenen ist sie sterben so wohin muss ich jetzt da unten uh. dessen können sich auch teilen hallo zuschauer oh. springen jetzt einfach gleich mal in dieses große loch wenn dürfte yep. Escher, Ikora, wir sind auf dem Weg in die Kammer. Das wird ein Spaß. Ich werde Zabala fragen, ob er mir die Zerstörungskapazität der Allmacht in Zettajul nennen kann. Und er wird sagen, nein, Escher, kann ich nicht, weil ich ein leichtsinniger Tölpel bin. Ignorier Escher. Finde den Kriegsgeist, verbinde ihn mit dem Netzwerk und wir erledigen den Rest. Gut, dann suchen wir jetzt den Kriegsgeist, den wir ja finden. Oh, boh. oh was passiert? Nein. Geil. Okay. Hier stirbt man einfach weg. Der mein netter Zuschauer ist. Dirty Donup, welcome back! As far as I remember you are English, right? So, where's the way I have to go? This way. So, wir rennen jetzt hier mal hoch und suchen den. Tschüss, zwei! Tschüss, deux! Natürlich schon wieder ein nerviger Besessener. Renten müssen wir einer haben wir da Zeug schießen, das mir gar nicht gefällt. Da ist noch und der ist immun. Da. So for this, I try to speak a little English. It's good for my English too. So there are many enemies here, or not? No, not many, but here are some more. They are hard. But no, you left already. Oh, enemy, enemy, Gegner, Gegner. There's a this. Overpowered, Gegner. Are you still there? So I can try to speak a little English for you. Hello, hello. Thank you for stepping by. It's good for my uh, viewer count. You know, I'm no affiliate. Uh, I don't know if you know this, but I'm no affiliate. Oops. Crazy word for Germans, and uh, so I need as many viewers as I can. We are searching here for the war ghost or I don't know, war spirit. Here somewhere, I think this one is it. Okay, so we go in here. Yeah, we can online status der Verbindung sehen. Yeah, I knew it. There's no no mission goal here without any enemies. Oh enough no. And I have no grenade ready. There's a big... Oh god, now I have grenade ready. Maybe it will help. Oh, no. It goes too far. So I will take the big gun. BAM! Okay, they are coming in more smaller enemy. Big gun again. I'm messed stop. Let's kill the other enemies. Okay. Oh, I think I will die. Yep, I died. Shopping, you go shopping for groceries or thing uh, or uh, some other stuff. 76, this is a better, 273, 276, this one is better too. So, äh, da wir ja wieder hier unter Deutschen sind, bleibe ich jetzt einfach mal bei Deutschen. Fürchte ich werde wieder aufs Maul kriegen. Verbindungsaufnahme zum Kriegsgeist-Netzwerk für Remote Scan. Ja, wir können den Online-Status der Verbindung sehen. Warte, da sind Besassene. Wo ist der Unsichtbare? Alter. Also, hier ist der Unsichtbare, das ist ein bisschen ein harter Kampf, merke ich schon. Ich werde schauen, dass ich immer ein bisschen bewegen Bewegung bleibe. Bei Deckung. Sonst wird das vielleicht schmerzhaft für mich. Tschüss. Ah, kann ich mich hier wegducken. Leben muss aufladen, ich brauche Leben. Und, weil da drüben ist. ich schon. Die kleinen sind ja immer wieder. Ich hab 100, oder? Stormwäsche wieder neue Gegner? Ja. Ständig Stormwäsche wieder neue Gegner. Kann man mal den großen töten. Regel Nummer 1. Töte immer den großen. Ich hab jetzt hier noch so mehr gegen die kleinen. Da ist der große wo so, jetzt ist es auch ein, ein Schildbastard. Einer von den Pennern, die man zuerst drücken muss. Nicht. Deine lösen sich zum Glück mit auf. Wie läuft der Scan? Nicht gut. Die Allmacht ist untrennbar mit der harmonischen Resonanz der magnetischen Fluxkanäle der Sonne verbunden. Was? Wenn Zavala die Allmacht in die Luft jagt, geht die Sonne auch hoch. Ich schließe mich wieder meinem Einsatztrupp an. So, das war's jetzt mit dieser Mission. Ein bisschen spontan zu Ende, muss ich sagen. Da hätte ich mir mehr erwartet. Aber, oh, Katzin. Sag mir, Sprecher, womit verdienen sich eure Hüter ihr Licht? Was ist der Preis einer solchen Macht und Unsterblichkeit? Hingabe. Selbstopfer. Tod. Tod. Erkläre. Hingabe ist der Quell des Mutes. Mut führt zu Aufopferung. Aufopferung führt zu Tod. Also. Tu dir keinen Zwang an. Hmm. Hingabe. Auf Opferung. Ich wurde als Außenseiter geboren. Als Schwächling. Wie es bei den Kabalen-Sitte ist, wurde ich dem Tod überlassen. Ich wurde von einem alten, in Ungnade gefallenen Lehrmeister aufgenommen. Er sah in mir. Einen Nutzen. Er zog mich groß, lehrte mich, bildete mich aus. Im Gegenzug sollte ich als Mittel für seine Rache dienen. Gegen das Imperium, das ihn einst verhöhnte, sich selbst verhöhnte. Zurückweisung, Spott, Folter, all das macht mich stärker. Ich wollte nicht nur Anerkennung, ich wollte Ruhm. Hinter meiner Maske, Sprecher, steckt ein Gesicht der Hingabe und Aufopferung. Ich werde das Licht nicht an mich reißen. Das hieße zu scheitern und ich scheitere nie. Siehst du nun, warum ich auserwählt werde? Ja, das sehe ich. Ich sehe alles, was du getan hast. Die Operation auf dem jupiter war ein Erfolg. Sobald der Käfig fertig ist, haben wir alles, was wir brauchen, um mit der Extrahierung des Lichts zu beginnen. Dominus. Die Frucht unserer Arbeit ist hier. Sie gebührt uns. Es braucht nur dein Wort. Nein. Nicht so, mein alter Freund. Hallo Crash Cook. Es ist der einzige Weg. Hey. Nicht. Welcome mich. to the stream. We are playing Destiny 2 in German. Thanks for crashing.